Geschützte Inhalte. Das Urheberrecht. Darf ich ein Bild, was ich über eine Bildersuche im Internet gefunden habe, für eine Präsentation im Seminar verwenden? Eine ganz typische Frage, bei der schon klar wird, das Urheberrecht betrifft uns alle. Es regelt die Rechte der Urheber und anderer Inhaber von Schutzrechten an geschützten Werken. Und damit gibt es auch schon den rechtlichen Rahmen vor, in dem wir urheberrechtlich geschützte Werke verwenden dürfen. Wenn ein Werk geschützt ist, bedeutet das in den meisten Fällen, dass mindestens der Urheber selbst das Recht hat, es anderen bereitzustellen und zu definieren, unter welchen Bedingungen das geschehen soll. Das heißt, wenn ich das Werk zum Beispiel für eine Präsentation verwenden möchte, muss ich das Recht dazu haben. Schauen wir uns aber zunächst genauer an, was ein geschütztes Werk und ein Urheber ist. Nach deutschem Recht ist man automatisch Urheber, wenn man ein Werk geschaffen hat, welches eine gewisse Originalität und Einzigartigkeit besitzt. Urheberschaft kann man sich also nicht nehmen. Sie besteht automatisch, sobald das Werk erschaffen wurde. Ein Werk ist die Manifestation einer geistigen Schöpfung. Das heißt, es kann durch andere wahrgenommen werden. Auf einem Stück Papier, auf einer Mauer, in einem Theatersaal oder natürlich im Internet. Ein Gedanke ist nicht geschützt, solange er nicht aufgeschrieben ist. Wenn er aufgeschrieben ist, ist aber auch nicht die Idee hinter dem Geschriebenen geschützt, sondern zunächst nur das Geschriebene selbst. Sagen wir mal, ich stelle einer anderen Person meine Idee für ein Forschungsprojekt vor. In dem Moment liegt kein urheberrechtlicher Schutz vor, auch wenn diese Person das von mir beschriebene Projekt vielleicht eher umsetzt als ich. Denn die gedankliche Idee selbst wird durch das Urheberrecht nicht geschützt. Das heißt, auch der wissenschaftliche Aussagegehalt oder die Erkenntnis, die in einer wissenschaftlichen Publikation entwickelt wird, ist in der Regel nicht geschützt, sondern das konkret formulierte und manifeste Werk. Auch die didaktische Konzeption eines Seminars ist nicht geschützt, sondern nur das konkret dazu geschriebene und gegebenenfalls illustrierte Werk. Ein Werk kann sein ein Text, ein Lied, ein Video, ein Design, eine Grafik oder eben auch ein Theaterstück. 2 im Urheberrechtsgesetz nimmt sogar eine konkrete Auflistung möglicher Werkarten vor. Damit ein Werk im Sinne des Urheberrechts als solches gelten kann, muss es auch eine persönliche geistige Schöpfung sein. Urheber sind also immer Menschen, das heißt natürlich Personen, die etwas geistig Erdachtes zum Ausdruck bringen. Um Schutz zu definieren, brauchen wir aber noch ein weiteres Kriterium. Ansonsten müssen wir davon ausgehen, dass alles, was aufgeschrieben wurde, geschützt ist. Und hier kommt das Thema Schutzfähigkeit oder auch die sogenannte Schöpfungshöhe ins Spiel. Damit eine Arbeit schutzfähig und damit ein Werk ist, muss sie auch originell, individuell bzw. ein einzigartiger Ausdruck sein. Das lässt sehr viel Spielraum für Interpretation. Ein Beispiel. Ich wollte kommen, aber ich habe mich nicht getraut, sagt vielleicht irgendwer. Und dieser Satz ist nicht schutzfähig, denn er entspricht der bloßen Alltagssprache und besitzt nach allgemein geteilter Ansicht keine Originalität oder gar Einzigartigkeit. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut, sagte Karl Valentin. Dieser Satz ist einer der Fälle, in dem klar bzw. unklar wird, wo der Urheberrechtsschutz eines geschriebenen Werkes beginnt. Dieses konkrete Beispiel wurde zufällig auch vor dem Landgericht München in 2011 verhandelt. Der Ausspruch von Karl Valentin wurde nämlich von einer Webseitenbetreiberin für ihren Service genutzt. Nutzer der Website konnten ihn virtuell auf Geschenkartikeln platzieren und diese käuflich erwerben. Dagegen hat die Enkelin Karl Valentins, welche aktuell die Rechteinhaberin der Werke von Valentin ist, geklagt und Recht bekommen. Das hängt jedoch nicht damit zusammen, dass Karl Valentin ein hervorragender Künstler war, sondern damit, dass das Gericht diesem Ausdruck eine Schutzfähigkeit zuerkannt so hat und ihn damit zu einem Werk im Sinne des Urheberrechts erklärte. In der Frage entstehen Ansprüche auf Entgelt für die Rechteinhaber des Werks, in diesem Fall die Enkelin Karl Valentins. Schutzfähigkeit kann also bereits schnell erreicht sein. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel aus unserem Alltag an. Wenn kurze Ausdrücke auch geschützt sein können, würde das bedeuten, dass auch jeder Tweet auf Twitter geschützt ist, denn hier können grundsätzlich sogar bis zu 280 Zeichen Text veröffentlicht werden. Die Länge des Tweets sagt im Grunde nichts über seine Originalität aus. Auch wenige Worte können daher schon geschützt sein. Je kreativer, individueller und einzigartiger ein Inhalt ist, desto wahrscheinlicher ist seine Schutzfähigkeit. Und das gilt in der Regel auch für Umfang und Informationsgehalt eines Werks. Je umfangreicher ein Text, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese auch geschützt ist. Denn desto eher ist er als einzigartig differenzierbar. Einige Juristen bemerken zudem, dass die Rechtsprechung in den Gerichten bisweilen geringere Anforderungen an das Maß der Individualität legt und bisweilen auch das durchschnittliche bzw. handwerksmäßige, wie zum Beispiel Spieleanleitungen, einfache Computerprogramme oder Formulare schützt. Dabei haben wir aus den Augen verloren, warum es wichtig ist, das Konzept der Schutzfähigkeit zu verstehen. Wenn klar ist, dass ein Werk im Sinne des Urheberrechts vorliegt, dann liegen die Nutzungsrechte entsprechend beim Urheber und es gilt, alle Rechte vorbehalten. Wir müssen also zunächst das Recht zur Nutzung einholen. Inhalte, die Schöpfungshöhe nicht überschreiten und damit nicht schutzfähig sind, können frei verwendet werden. Das trifft in der Regel auch auf einfache Sätze bis hin zu kurzen, einfachen und sachlichen Textabschnitten zu. Es gibt also keine wirklich trennscharfe Linie, um zu entscheiden, ob ein Inhalt schutzfähig und daher ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist oder nicht. Wie wir am karl valentin beispiel demonstriert haben, sollte im Zweifel eher davon ausgegangen werden, dass ein Schutz vorliegt. Bisher haben wir uns vor allem mit sprachlichen Inhalten beschäftigt. Schauen wir uns den Urheberschutz an bei anderen Bergarten an. Schutz bei Fotos, Lichtbildern und Lichtbildwerken. Wann entsteht ein Schutz auf Fotos und Bilder? Hier ist das etwas einfacher einzuschätzen. Leider möchte man fast sagen, denn Lichtbilder sind pauschal immer geschützt, egal wie ästhetisch sie sind. Inhaber des Schutzrechts ist derjenige, der auf den Auslöser gedrückt hat oder auch die automatische Aufnahme eingerichtet hat auch das schlimmste Partyfoto ist durch das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte als Lichtbild geschützt. Jedoch gibt es auch noch wichtige Unterscheidungen im Hinblick auf Art und Umfang des Schutzes. Diese hängt wiederum mit dem Werksbegriff zusammen. Das Urheberrechtsgesetz unterscheidet zwischen Lichtbild und Lichtbildwerk. Bei letzterem besteht der Schutz aufgrund von hoher Originalität und Einzigartigkeit. Ersteres ist über die sogenannten verwandten Schutzrechte eben nur als Lichtbild und nicht als Werk geschützt. Für die Chance, es bedenkenlos zu verwenden, macht das zunächst keinen Unterschied. Beide Fotos sind, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, geschützt. Und wer sie verwenden möchte, muss das Recht dazu einholen. Worin der genaue Unterschied beim Schutzumfang besteht, schauen wir uns in einem späteren Video an. Schutz bei Grafiken wie ist das bei Grafiken, einfachen Darstellungen und Schemas, die ich zum Beispiel im Internet finde und für meine Arbeit verwenden möchte? Es empfiehlt sich davon auszugehen, dass selbst einfache Grafiken wie Venn-Diagramme geschützt sein können. Das Darstellungskonzept als solches ist mindestens im Falle von Venn-Diagrammen jedoch nicht geschützt. Jeder kann also ein solches Diagramm herstellen und dabei auf Datenpunkte von Dritten zurückgreifen. Denn zahlenmäßige Daten sind in der Regel nicht geschützt, weil einfache Zahlen keinen originellen und einzigartigen Wert haben. Sie können daher grundsätzlich in eigene Darstellungen übernommen werden. Das gilt insbesondere für amtliche Statistiken, aber auch für mathematische Formeln und Rechenaufgaben. An dieser Stelle sei bereits darauf verwiesen, dass das Urheberrecht vor allem für Personen im Bildungsbereich gewisse Ausnahmen regelt die die Nutzung von Grafiken zum Beispiel in Form eines Großzitats oder im Rahmen der sogenannten Erlaubnisse für Unterricht und Lehre durchaus auch ohne die Einholung von Nutzungsrechten beim Urheber ermöglicht. Eine Quellenangabe ist bei Nutzung dieser Erlaubnisse auf jeden Fall verpflichtend. Hierauf gehen wir im Thema Öffentlichkeit, Schranken und Erlaubnisse stärker ein. Schutz bei Videos und Musik Musik und Videos sind ebenso pauschal geschützt, unabhängig von ihrer Länge und Qualität der gezeigten Inhalte. Melodien sind nach dem Melodierecht geschützt. Der Schutz von Filmwerken wird ebenfalls ganz explizit in § 2 des Urheberrechtsgesetzes erwähnt. Filme oder auch Videos sind in der Regel komplexe Werke, bei denen häufig mehrere Urheber und andere Inhaber von Verwandten-Schutzrechten beteiligt sind. Im Vergleich zu Textfragmenten oder einfachen Grafiken es ist also nicht nötig, über die Schutzfähigkeit zu elaborieren, da diese Medien in der Regel immer auf eine bestimmte Weise geschützt sind. Schutz bei maschinell erzeugten Bildern. Grundsätzlich sind rein maschinell oder ohne menschlichen Beitrag erzeugte Bilder, Fotos und Grafiken nicht schutzfähig. Das trifft häufig zum Beispiel auf Screenshots oder Scans zu. Handelt es sich also um ein bloßes maschinell erzeugtes Abbild, dann erfüllen Screenshot oder Scan auch nicht die Anforderung eines Lichtbildes im Sinne der verwandten Schutzrechte. Denn dafür müsste eine Person zum Beispiel ein Fotoapparat halten. Wie immer befindet sich der Teufel jedoch im Detail. Denn natürlich können mit Hilfe von Scannern oder Kopiergeräten auch künstlerische Werke und damit einzigartige Lichtbildwerke geschaffen werden. Auch Kinder und junge Menschen sind übrigens natürliche Personen und auch ihre Arbeiten können urheberrechtlichen Schutz genießen. Schutz bei Screenshots. Screenshots können faktisch alles abbilden, was auf einem Bildschirm eines Desktop-Rechners oder Smartphones zu sehen ist. Auf der einen Seite ist ein Screenshot, so sagt man, nichts menschengemachtes, sozusagen ein Lichtbild einer Maschine und damit nicht schutzfähig. Zum anderen enthält ein Screenshot aber oft Inhalte, die wiederum schutzfähig sind, zum Beispiel geschützte Designs, Texte, Bilder oder Fotos von Personen. Wer Screenshots also erstellen oder verwenden will, muss sich explizit und individuell damit auseinandersetzen, was darauf zu sehen ist. Möchte ich einen Screenshot verwenden und es ist deutlich, dass der Screenshot selbst keine eigene kreative oder originelle Dimension hat, dann ist in der Regel der Screenshot selbst auch nicht geschützt. Denn auch ein Screenshot ist nichts anderes als eine Kopie von einem konkreten Inhalt vermute ich auf einem Screenshot geschützte Inhalte, müsste ich wiederum zunächst klären, ob ich das Recht zur Nutzung habe. Auf Screenshots ebenfalls häufig zu sehen sind Web- oder Programmdesigns. Auch hier muss gefragt werden, ist das Design besonders originell und einzigartig und damit auch geschützt durch das Urheberrecht? Kann diese Frage eher mit Ja beantwortet werden, ist gegebenenfalls der Webdesigner um Erlaubnis zu fragen wenn ein Screenshot gemacht werden soll. Verwendet man Screenshots und Bildschirmaufnahmen, um Dritten zum Beispiel ein Programm zu erklären und damit kostenfrei für den Anbieter zu bewerben, wird dieser oft keine Notwendigkeit sehen, konkrete Rechte dafür einzuräumen. Dennoch kann es nicht schaden, sich zurückzuversichern, wenn größere Projekte dieser Art geplant sind. Auch andere Designs jenseits von Software, zum Beispiel bei Möbeln oder Verpackungen, können geschützt sein jedoch nicht nur durch das Urheberrecht, sondern auch durch Geschmacksmuster oder ein eingetragenes Design. Zusammenfassung Das Urheberrecht hat die Aufgabe, das Recht der Urheber an ihren kreativen Werken und deren Verwertung zu schützen, ohne dabei gesellschaftliche Diskursfähigkeit zu gefährden. Aufgrund einer Vielzahl von technischen Möglichkeiten, Werke herzustellen, zu verbreiten und anzupassen, bleibt es für juristische Laien oftmals schwierig, ohne eigenes Nachforschen qualifizierte Entscheidungen zu treffen. In den meisten Fällen, und das widerspricht der herrschenden Annahme, wird es jedoch so sein, dass ein Werkschutz oder ein Schutz durch ein verwandtes Schutzrecht vorliegt. Vorsicht ist also stets geboten. Im Verlauf dieses Kurses werden wir uns weiteren Einzelheiten annähern und Wege aufzeigen, wie zum Beispiel durch die Nutzung von offenen Lizenzen in Form von OER, Handlungsfähigkeit erhalten und Lehre sowie Unterricht bereichert werden können.